Was ist bloß mit Seehofer los? Innenminister Seehofer wehrt sich vehement gegen eine Studie in der Polizei zu Rassismus und Racial Profiling. Seehofer hätte viel lieber eine Rassismusstudie für die gesamte Gesellschaft. Da fragt man sich doch, wovor hat dieser Typ eigentlich Angst? Was soll denn da rauskommen, was ihn vielleicht beunruhigen könnte oder was vielleicht auch uns beunruhigen könnte? Eine gesamtgesellschaftliche Rassismusstudie ist natürlich auch super spannend und interessant, aber im Prinzip gibt es solche oder so ähnliche Studien fast jedes Jahr. Die Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel hat bereits letztes Jahr eine ähnliche Studie veröffentlicht. Da heißt es, dass der Rechtsextremismus rückgängig ist in Deutschland, aber der Rechtspopulismus der fällt immer mehr auf fruchtbaren Boden. Ein interessantes Ergebnis, wie ich finde, und damit kann man sicherlich auch arbeiten. Aber das sagt leider noch nichts zu Rassismus bei der Polizei. Und wir haben offensichtlich gewisse Probleme momentan innerhalb der Polizei, wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt in den letzten Tagen und Wochen. Wie wir alle wissen, ist die Polizei auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, es wird wahrscheinlich ähnliche Strukturen, ähnliche Denkweisen auch dort geben. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn das eine Studie herausfinden sollte, dass da vielleicht ja Rechtsextremismus Tür und Tor geöffnet wären, dann müssten wir da natürlich eingreifen. Aber der Herr Seehofer, der ist ja ein ganz Schlauer. Er sagt nämlich, im Prinzip ist doch Diskriminierung verboten. Diskriminierung beispielsweise aufgrund der Hautfarbe. Also dürfte es gar kein Racial Profiling bei der Polizei geben und weil das im Prinzip verboten ist, gibt es das dann auch gar nicht. Oder wie ist das? Also im Prinzip sagt er, naja, äh, Diebstahl ist verboten, also gibt's das nicht. Mord ist verboten, also gibt's das nicht. Merkwürdigerweise möchte er aber dann trotzdem eine Studie für die gesamte Gesellschaft, da frage ich mich, warum dann überhaupt, eine aktuelle Umfrage des Spiegel hat gezeigt, die Mehrheit der Deutschen ist für solch eine Studie bei der Polizei. Und ehrlich gesagt bin ich auch dafür. Egal wie dann das Ergebnis ist, wir müssen dann damit umgehen können. Und ein Innenminister muss dann natürlich wissen, was da zu tun ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die Polizei ist ein Teil der Exekutive in diesem Land. Das heißt, sie muss dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird, aber gleichzeitig auch geschützt wird. Das heißt, die Menschen in diesem Land müssen geschützt werden und die Demokratie in diesem Land muss geschützt werden. Und wir müssen die Demokratie mit allen Mitteln verteidigen, aber eben nicht mit Rassismus. Denn genau das hat ja dazu geführt, dass wir heute dieses Grundgesetz haben, damit sich sowas wie 1933 nicht mehr wiederholt. Und wenn ich mal kurz überlege, na klar, die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber... Wir müssen überlegen, wen zieht denn so eine ja, Machtposition vielleicht auch an, ja? Polizei, Bundeswehr, geht da die Linke hin, gehen da die Linken hin, ja? Also, was man heutzutage gerne so als Antifa bezeichnet, ja? Gehen da solche Personen hin oder gehen da vielleicht nicht doch eher Menschen mit rechter Gesinnung hin, vielleicht auch mit rechtsextremer Gesinnung und sagen sich, ah, okay, da habe ich die Macht, da habe ich ja gewisse Möglichkeiten, äh, mich auszuleben. Das kann durchaus so eine Studie untersuchen und zutage fördern. Und wie gesagt, solche Menschen, die möchte ich nicht bei der Polizei haben, denn denen kann ich nicht vertrauen. Diesen Menschen können wir nicht vertrauen. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Seid ihr auch für eine Studie zu Rassismus und Racial Profiling bei der Polizei? Oder seid ihr vielleicht vollkommen dagegen? Und wenn ja, warum? Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen und sage, bleibt vernünftig.